Hun besser singen durfte, ja gar nicht so und ich so habe. ich habe Тэр ist ein sehr wichtiger Weg. Ich denke, wenn man sich ums Leben oder Alter kümmert, hat man einen hohen Charakter, einen Helsing, einen Hügel, einen Zanchaner, einen Hamakitluh, einen Jelchchen, einen Hügel. Das ist ein sehr wichtiger Weg. Manchmal habe ich mich umgesehen, ich habe mich umgesehen, ich habe mich umgesehen, ich habe mich umgesehen, ich habe mich umgesehen, ja, Herr, ich habe mir das Herz verschafft, was ich 3000 Spieler in Niesberg gesehen ich habe mir jetzt irgendwie Jaroslav gesehen, ich habe mich entschieden, ich habe mich den ich habe mich entschieden, ich habe mich ингээд зэрэгцүүлж тэнцүүлж байдаг зүйл нь хайран болох гэж боддог. Аа хайрыг ямар нэг юмтай зүйрлэх юм бол би у스타й зүйрлэнэ. Юу ядэжтэй нөө аамир хэсэглэн аамир тийм ирзийн die юм бол ядаа ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich mich auch sehr gefreut